Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018, wir hatten ein Quali zum vergessen, oh, ja. Rotkin hat mal sich eine ähm, 80 Grid Plätze Strafe geholt und wurde aus von der FIA verbannt, denn das war schon ein Mordversuch, den er <lacht> gegen mich ausgeführt hat, also, also ich weiß nicht, was er sich da <lacht> gedacht hat, das sind ja meine Strategie, die untere würde ich auch nehmen, vielleicht nur, dass halt gelb und rot getauscht wäre, <lacht> dann wird es ja ja, ich werde einfach spontan entscheiden, was ich fahren will. Und dann würde ich sagen: Bist du auch bereit? Ich warte. So, ich, ich mache das hier. So. Dann würde ich sagen, können wir auf in unsere Aufwärm runde Ich schaue, wie immer in der Aufwärm runde erstmal kurz, was die anderen so. Nicht mit dem Start testen. Ich mach's danach. Was fährt denn die KI? Also sehr, sehr viel Unterschied. Also eigentlich nur super soft, super soft. Also dann schauen wir mal. Interessanterweise sehr, sehr viele Soft. Es fahren nur fünf Leute Supersofts und hinten noch mal ein paar. Alle hinter mir fahren Supersofts. Oh Gott, das kracht in der ersten Kurve. Die werden einen guten Start auf mich weghauen. Die sehe ich schon kommen. Also hinter mir starten alle auf Soft. Direkt hinter mir. Ja, bis zu mir und dann kommen die ganzen Supersofts. Ja, und wie wir wissen, ist Lucky Boy eine gute Barrikade. Ja, ich bin die Barrikade im Lebensform. Ich bin die fahrende Behande, ich bin Bernhard Bern, ja, Mayer. Ja, Ich bin Bernhard Mayländer. gute Bernhard. Nee, Bernland, habe ich ja gesagt. Er ja, heißt Bernhard nicht, nicht einfach Bernd. Zumindest sagt er... Bern, Bern, Bern Meiländer heißt er. Ja, da habe ich mich gewundert, heißt er vielleicht doch Bernhard. Nun, man sagt immer Bernd. Hätte ja auch sein können. Was machst du da? Sag nicht, dass das Reifen <lacht> <lacht> ich nicht, wir crashgate Ich habe das... Crash hab das Auto Ach, ein bisschen verloren. Es sieht so aus, als würdest du die Crashgate-Affäre nachtesten wollen. Ja, ah, bitte nicht mit mir in dem Alonso mit. Der <lacht> ist auch in Crashgate involviert gewesen. Ich teste schon mal, ob man hier gut überholen kann. In Alonso. Ah, das sieht doch nett aus. Boah. Fährt er einfach durch mich durch? <lacht> ich habe schon mal das Überholen getestet, wie ich die Ninja den Ninja Move von Kamui Kobanayashi nachmachen kann. <lacht> Platz 13. Ich hoffe mal, dass das keine Unglückszahl heute ist. Also 13 ist immer meine Glückszahl. <lacht> also wäre ich du, dann würde ich mir jetzt Glück Fahrer bringen. Was ist deine Startnummer eigentlich? Weiß ich nicht. In der Bros ist es die 13. Oh je. Ich hatte einen katastrophalen Start. Die, die überholen mich hier, als wäre ich mit dem Honda unterwegs. Die, oh Gott! Und der Flügel ist hinüber. Ich werde weggeschoben. Wo bist du? Da vorne. Nein. Ja gut, das sieht für mich eh schon scheiße aus. Oh, Hülkenberg. weiter also als ich einen roten flügel habe lässt er sich noch verhältnismäßig gut steuern okay ich habe nichts gesagt ich fahre einfach mal weiter Schauen, das ist super, Ocon wird von den oh auf soft startenden top teams aufgehalten die Bremse geht gar nicht mit dem kaputten Flügel. Ja, das ist unfahrbar. Du muss nur aufpassen, dass ich überhaupt bis dahin überlebe, bis du Box. Oh, ist bisschen gelb. Ich habe keinen Flügel mehr. Ja, du bist ja hinter mir. Ja, deswegen habe ich auch jemanden abgeräumt. Oh Gott, die Boxen Einfahrt mit kaputten Flügeln Wünsche ich dir nicht. Oh Gott, welcher, welchen Reiten... Warum habt ihr mir den Medium draufgesetzt? Okay, alles klar so, ich hab den Medium ausgewählt. <lacht> oh, du hast die 1-Stop ausgewählt. Ja, ich hatte es nur vergessen, dass ich sie ausgewählt. Das hatte ich doch auch schon mal bei dem Rennen. Dann bin ich zwei hey, Stop statt 1 Stop gefahren. Sagst du. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig früher hochzuschalten. Das etwas Benzin mein Benzin ausfahren. geht nicht aus! Hm? Chef sagt mein Benzin geht aus, wenn ich nicht spare. die Mediums sind richtig beschissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahr die Boxenausfahrt niemals mit Medium. <lacht> ich will die Boxenausfahrt eigentlich gar nicht fahren. Ich, ich muss da durchfahren. Also ich versuch mal ein bisschen zu pushen. Also ich... Schau ich einfach mal, ob es sich lohnt, hier noch. Ich, weiß, ich hatte nach der, ich hatte vor der ersten Gurbe schon mehr Überholmanöver als im letzten Rennen. Das DAS ist Aber so was war mit denn mit Alonso und warum war denn auf einmal so? Ist er Sekunde stehen geblieben? Was den hast Wagen du mit dem der gemacht? Der oh DAS Gott, ich habe keine Alonso. Nee, nee, wenn ich das, das richtig gesehen habe, war Alonso direkt hinter mir und der wollte links innen reingehen. Und da war ich sehr, sehr vorsichtig. Sonst hätte er mich vielleicht abgeschossen. Ja, auf jeden Fall hast du ihn so ausgebremst, dass er stehen geblieben ist und ich bin halt... Nein! Okon ist am Verstappen vorbei. Warum ist das schlecht? Ja, weil, weil Okon auf den Supersofts ist. Und er muss lang wie möglich auf den Supersofts hinten bleiben. Hinter Verstappen, weil der auf den Softs ist. Oh man, ich verliere hier nur Zeit. Ich habe schon jetzt wieder keinen Bock. <lacht> also, wie lange muss ich warten, damit ich die Führungen abräumen kann? Ah, Sirot! gehen. Sag aber, wo du ihn abräumst, bitte. Ich will nicht wieder <lacht> ja, ja. ungern Flashbacks. Ich habe andere Mission gefunden. Sirotkin ist genau vor mir. Er ist zwar auf Supersoft und ich auf Medium. Es ist mir aber wurscht. Auf du das glaubst nicht, aber ich habe schon 0,3 Runden Benzin in diesem Rennen gespart. Super. Ich werde mein ganzes Benzin jetzt rausschmeißen, um Sirotkin zu kriegen Zeit und zu zerstören. dieses Oh, Verstappen. Verstappen ist vorbei, beziehungsweise die kämpfen beide noch. Vielleicht kann ich der lachende Dritte sein. Zumindest bin ich an Verstappen vorbei. Alter, oh kon fährt Blockade. Alter, ich habe hier schon volle Traktionskontrolle drin und ich rutsche hier trotzdem noch, als würde ich ohne fahren. Und ich komme nicht an Sirotkin ran. Bleib stehen, du Pisser. Das kann nicht sein. Oh nein, nein, nein ich wollte das nicht. Tut mir leid. Okay, ich habe leider einen gelben Schaden am Flügel. Ich habe das Auto ein bisschen verloren, bin dann in Ocon reingerast. Aber ich bin vorbei. Und ein gelber Schaden ist nichts. Alter, ich krieg Serotkin nicht. Ich könnte ausrasten. Bleib stehen, Serotkin. Die Frage ist, was? Fa ich habe meine eigene Streckenlinie um dich zu kriegen. Soll, soll ich eigentlich? Die Frage ist jetzt, was mache ich? Soll ich den Flügel wechseln oder nicht? Musst du entscheiden. Weil nach vorne sehe ich kein Land mehr, weil da ist Hamilton und so. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh Gott. Ich mach das, was du mit mir gemacht hast. Und zwar blockieren. Rechte verloren, ja gut sieht es aus. Oh da, da kommen die Top-Fahrer. Wenn ich mein Auto mal wieder fangen kann. Ah Was? ja, ich muss den oft so auswählen, falls ich den nochmal reingehe. Und ja, du wirst es erfahren, falls ich vorhabe, jemanden zu zerstören. Irgendwie macht es immer fast am meisten Spaß, andere zu zerstören. Ja. Deswegen hab ich mir. Ich, du hast mir doch von diesem Spiel Rackfest erzählt. Das habe ich mir jetzt mal in die Trundschwiste gesetzt. Wenn das runtergesetzt ist, kaufe ich es mir. Ich <lacht> muss ich's nicht mehr in Formel 1 immer machen. <lacht> Warum nicht? Boah, ich muss so hart Benzin spannen, das ist krass. Dann bist du halt vorbei. Ich habe gerade durch und ich bin eh hinten, also. Dreh ich mal einen spannenden Schade? Okon ist vorbei. Ja, Okon ist jetzt weg. Hallo, Verstappen und Co. Ich fahre euch mit Standard und Mager weg. Oh Mann, ich hab das nicht erwischt. Ich wollte ihn blockieren, hat aber nicht geklappt. Benzinreserven sind sehr niedrig. Versuche früher hochzuschalten, dadurch sparst du etwas Benzin. Gelbe Flagge. Hamilton, du Idiot. Nicht auf die Strecke wiederkommen. Ja, tue ich nicht. Noch nicht jetzt. Haha, <lacht> ich habe zwei überholt. Hast du hab gesehen? gesehen. <lacht> ja. Grüne Flagge. Ricardo, der niemals für mich möglich war zu holen, und der Ocon, der gerade weggefahren ist. Aber ja, Ricardo geht rein vermutlich wegen Schaden. Ich fahr auf Fett. Hab ich, ich ihm noch nicht mal zugefügt, der ist Fettel draufgefahren. Ich fahr Fett und niedriges RS und Ocon zieht vorbei wie, wie sonst was. Dann hat ja nicht viel gebracht, dass Okon da Also, ich habe ihn wieder ausgebremst halt. Zum Auto vor uns beträgt Sekunden. aber die sind jetzt in der schönen kampfgruppe und das heißt wenn ich glück habe also ich glaube ich werde den Frontführer wechseln aber muss ich da rein das war glaube ich Runde 14 nicht gedacht ich habe Gasly links berührt wieso kriege ich rechts einen Schaden kann mir das jemand erklären oh, ist so schön dass dass der die Renaults nicht so viel aufholen können auf der geraden Ist natürlich der kinder mir es wäre vielleicht sogar fast schlauer gewesen, den Soft-Satz am Ende zu fahren, weil auf dem harten Reifen möchte man ja ungern das Sprit sparen am Ende. Hm. Aber ich werde es jetzt eh tun müssen, weil ich das schon auf dem Soft war. Alonso, der Idiot, dem muss ich eh noch einmal sagen, ist mir das ganze eingebracht. Seins hat mich in die Wand gehauen. Bevor mhm. glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. vor Seins. Aber jetzt mein Schaden noch größer. Ja, was schlagt ihr denn für eine Strategie vor? Ernsthaft? So eine Strategie fahre ich nicht. Alles klar. seins hört toll Vor es ist als ob ich nicht da wäre es ist der einzige der so sozial fährt Egal, Punkt ist noch nicht ausgegeben. So. Ich fahre in der Box in Mager und ich krieg Benzin. Ich verliere Benzin. Was soll die Scheiße? Boah, das fährt rückwärts auf der Strecke. Jetzt wäre ein bisschen rein, oder? Nee. Nein, ich wollte Vettel nicht durchlassen. jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Ich mache jetzt eine gewagte Strategie. Ich versuche jetzt nur zweimal Soft, einmal Supersoft zu fahren. Thema, früher schaltest. Sie denken, das wird Benzin sparen. Jo. Oh Gott, nein, Höke. Ich hasse diese Renaults. Ich wollte noch nicht so früh gehen. Mann. Lacky, Vorsicht, man. da könnten gleich bald Trümmerteile liegen, falls du im zweiten Sektor bist. Ich hätte nichts dagegen, wenn man ein paar KI-Fahrer reinfahren würde. Da könnten ein paar Trümmerteile bei Trümmerteile liegen. Die ja, sind schon, schon geräumt. Noch. Okay, alles klar. Also dass sie auch einfach mal drauf fahren, diese Scheißki. Wenn die sehen, dass man auf der Strecke stehen, dann müssen die abbremsen oder ausweichen. Mann, ich hätte gerne noch weiter Leute zerstören oh, ich komme hinter botters raus. Schön zu sehen, Ocon fährt gerade um den Sieg. Arschloch. <lacht> jo. <Ja. lacht> Boah, wie Hartley Bottas auffällt. Wow, Hartley. Hartley! Habt ihr gemacht? Ich wollte an Hartley vorbei, ja. Hartley hat... fährt rückwärts auf der Strecke! Ich, ich habe ihn sehr, sehr aggressiv überholt. Mit Bottas zusammen. Warum sehe ich Stroll auf 8? Was ist das für ein Rennen? Stroll ist in der Box. Trotzdem. Was macht der da? Vielleicht Bottas überholt. Ich kämpfe nicht gegen den. Gegen den habe ich keine Chance. Das ist auch vielleicht der einzige Chance, Punkte zu holen. Ja. Glaube ich nicht. Oh, Okon macht einen Angriff auf Raikönen. Nice. Okon holt sich. Hat Raikönnen Schaden? Ne, hat er nicht. Na, ah, Raikön fällt einfach auf den, äh, auf den härteren Reifen. Bei Bottas wird zweimal auf ähm, ja, die, die Dingsreifen gehen, von daher. Vermutlich zweimal auf die Supersofts gehen. Beziehungsweise, Na, eigentlich müsste er auf Supersoft gestartet sein. Kann das sein? Nee, nee. Weil, der, weil Runde 11 wäre der richtige Zeitpunkt dafür zum Wechseln. Hat den Schaden. Okay. Habe ich ihn beschwert. Und Ocon hat Kimi Reikön überholt, damit ist Ocon in Führung. Coco Con ist so schnell, da könnte ich nicht mithalten. Daniel Ricciardo attackiert gerade Hückenberg und fährt ihm vertrauen ist so viel schneller als hückenberg wird er aber richtig aufhalten. Ist nur wegen der ersten Kurve, Dass ich so ein schönes Rennen hier fahren kann. Alles ah, nur wegen hm. dem Scheiß, der Rotken im Quali. Der den den im Rennen killen können, habe ich probiert. Er hat mich seins rausgenommen, als ich es gerade machen wollte. Und Ricardo macht einen Angriff gegen Hülkenberg. Und Vettel schlüpft in der Mitte durch. Was ist das für ein Move zu dritt? Die ganze Kurve Vettel trifft Ricardo und Ricardo holt zurück und Bäm und durch. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 25,6 Sekunden. Und wer holt sich jetzt? Hier kommt Sebastian Vettel, zieht in Rhein-Hülkenberg außen. Und das wird eng. Und die Reihenfolge ist Vettel Ricardo Hülkenberg. Ich hoffe einfach, dass die sich jetzt so aufhalten, dass ich wieder rankomme. Hm? Ich hoffe einfach, dass die sich so aufhalten, dass ich rankomme. Weil jetzt fahren ich und Bottas etwa selbe Pace. Das ist ein bisschen besser, als wenn wir uns bekriegen würden. Bzw. wenn ich verteidigen würde. Dann würde meine Reifen nämlich... Ocon oh, geht an die Box. Das etwas ich glaube, der fährt 1 Stopp. Der ist 13 Runden mit Supersoft gefahren. Werden wir sehen, auf was geht er jetzt? Er geht auf einen Satz me Ja, der fährt durch. Ne, warte! Hä? Sie haben die Weißen, haben aber die Gelben aufgesetzt, aber in Wirklichkeit waren es Weiße Reifen, weil er jetzt Mediums drauf hat. Er hat Gelbe Mediums drauf. Ne, doch, jetzt sind sie auf einmal Weiß. Ocon fährt durch. Ocon kommt... in die Mitte der Kampfgruppe! Ricardo, Vettel, Hökenberg er ist direkt neben Hülkenberg. Das könnte krachen in die nächste... Oh! Er ist ihm draufgefahren! Oh Gott, er hat einen Flügel kaputtgefahren an Hülkenberg. Hülkenberg hat ihn abgedrückt. Korn hat einen Schaden. Das war's mit seinem Sieg. Er hat es einfach weggeschmissen gegen Hülkenberg und jetzt klebt ihn Bottas im Heck. Genau, glaubst du, warum ich das gemacht habe? Ich kämpfe nicht mit Bottas. Bottas kämpfe jetzt mit denen. Wird die Gruppe aufhalten. Und außerdem muss ich mit meinem Reifen sehr lange äh, durchschalten, weil ich jetzt nochmal auf den Soft gehen will. Hm. Ich bin in Runde 9 reingegangen. Man sieht ja, wie, wie, wie ich schon rankomme an die. Und ich fahre auf mager und mittlerem ERS, also. Ja, Hülkenberg hat, glaube ich, einen Schaden gerade davon gezogen, genauso wie Ocon. Und Bottas kommt einfach nicht durch in den Kurven. So, jetzt wird spannend. Wir schalten hier zu Bottas. Schau noch auf seine Arm onboard, board. Er schnappt sich in den doppelten Windschatten. Ocon. Zieht links und drückt Hülkenberg in die Wand. Jetzt kommt Bottas, knallt gegen Hülkenberg und er zieht gegen Ocon und in die erste Kurve verbremst er sich, aber dran vorbei. Und damit ist es Bottas, Ocon, Hülkenberg die Reihenfolge. Und der lachende Vierte ist hier ganz klar der Haas-Pilot. Ja. Er klebt jetzt dran an Hülki. Höki fährt auch eine sehr interessante Strategie, oder? Nee, doch, er hätte diese Runde eigentlich reinkommen müssen. Er wird nämlich immer noch auf den Softs. Und ja, so Runde er fährt, 16. fährt die Runde rein, ist jetzt Runde 16. Boah, das war ein sehr guter Move. Das sieht man einfach, dass Hökenberg hier Probleme hat. Ja, wir sehen, dass wir man sehen, ihn einfach so schnupfen kann. Wir sehen einfach, was ein guter Fahrer der Hass, Pilot ist. Ich meine, er ist nicht umsonst auf Platz 5 in der WM. Das hat auch ein bisschen mit seinem Schaden zu tun gehabt. Und Max Verstoppen fährt sich noch bei der Boxeneinfahrt gegen Kimi Raikö. Wieder gewechselt? Ja. Wie sieht bei Kimi Raikö noch aus? Auch ein Flügelwechsel. Ocon geht damit wieder indirekt in Führung. Und indirekt Zweiter bist du gerade. Ich muss ja nur noch einmal stoppen. Kimmeral Köln und Max Verstappen kommen nach ihrem Flügelwechsel wieder aus der, aus der Box. Aber die Reifen, halten, die Reifen halten extrem lange. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich dennoch äh, zweimal Supersoft fahren kann. Hm. Und du glaubst nicht, weil ich sehe. Schau mal, sehe, die fahren jetzt auf Mediums. Glaubst nicht, was ich sehe, aber ich glaube, mein rechter Vorderreifen ist leicht über dem äh, ja, Temperaturfenster. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Regen in 10 bis 15 Minuten? nicht sein ernst oder ja, ist wenn es halt... regnet dann raste ich aus weil dann wären alle karten wieder drin gewesen für mich mein, Vorder-, mein rechter vorderreifen überhitzt tatsächlich die reifen sind bei 102 bis 105 grad <lacht> wusste nicht dass du es schaffen kannst überhaupt die reifen so heiß zu kriegen ja. Zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Normalerweise sind die Reifen bei 98 Grad oder sowas bei mir im Renntempo. So, ab sofort kann ich mal auf Standard fahren. Benzin ist bei du holst gerade auf auf, auf Okon sogar. Bitte den Motor runter. Fährt ja auch auf Medium. Aber ich muss sagen, die Supersofts. Soft hält gerade Raikön und Verstappen auf. Die Supersofts halten extrem. Was macht ein Move gegen Raikön? Und Gasly zieht wieder durch an Räikkönen. Nee, Reiko macht hier einfach die Tür zu, der sagt nö und tschüss. Die ähm... Das ist dran, das, das können auch nochmal... Die Supersofts Super -Softs halten, über, halten, halten extrem lange übrigens. Bin ja in Runde 9 reingegangen, das ist jetzt die neunte Runde mit dem Reifen. Und die sehen so gut aus, dass ich vielleicht doch noch äh, die angedachte Strategie fahren kann. Daniel Ricciardo kommt an die Box. Jetzt ist die Spannung groß. Was wird der Australier aufsetzen? Wir sehen die Mediums. Okay. Ah, Okay, kann man er Da kann er pushen, aber er hätte auch einen Soft setzen können, wo er ein bisschen vorsichtiger fahren muss. Ja. Und Max Verstappen überholt Pierre Gasly, der in die Box abbiegt. Irgendwo noch spannende Manöver. Ja, Brandon Hartley. Bombardiert hier Charles Leclerc mit Attacken. Also wie lange kann er da noch durchhalten? Ocon fährt bombastische Zeiten auf Mediums. Er fährt halt zu circa deine Speed. Ein bisschen langsamer. Ich, ich spare natürlich auch, aber klar, meine Reifen sind schon ein bisschen am ich, ich meine, er ist ja nicht so bombastisch dann von ihm. Damit, ich ich finde, ist schon eine gute Zeit Frische. gefährt. Ja, aber trotzdem, ich finde, dass er da noch eine top Zeit fährt damit. Und oh, das wird eng, das wird eng und was macht Hartley? Ja, Leclerc haut hier einfach die Türen zu, wo es nur geht. Und Vergebt kommt Hartley jetzt vorbei. Er fährt Kampflinie innen. Hartley versucht es über außen, Scheiße. aber das ist einfach die geraden Power. Oh, da schalte ich mal hoch, da muss wohl ein Crash passiert sein. Ja. Nein. Der haas ist weg. Von so Fahrfehler. Geht. Ja. Meine ich ja Crash, Fahrfehler, was auch immer. Irgendwas was spannender ist als Hartley meine ich. Oh, das hat mir natürlich auch jetzt auch noch richtig viel Benzin gekostet, weißt du? Mhm. Mm okay. Und jetzt hat, ist dein erster Verfolger Lance Rod. 15 Sekunden. Sekunden hat mich das gekostet. Circa. Dann schauen wir mal, Brandon Hartley attackiert hier weiter, Charles Leclerc. Aber ich glaube, jetzt das Punkte habe ich aber glaube ich sicher. Jein, also Stoffel fahren, ne, Hülkenberg, Gasly fahren durch. Wenn du noch mal in die Box gehst, fällst du hinter die beiden. Und ja, okay, einen Punkt hast du eigentlich relativ sicher. Du musst halt nur vor Stroll und Ericsson bleiben. weil die gehen beide nochmal auf Supersoft. Weil nach Pierre Gasly auf P12 ist eine riesen Lücke und dahinter passiert nichts mehr Van Dorn muss auch noch rein Denk daran, während du dich Der erste der hier aber Move machen wird ist Nico Hülkenberg Der ist gerade auf dem Vormarsch, er ist gerade an Van Dorn und Ericsson dran dir beträgt 6,2 Sekunden wer ist denn etwa 20 25 Außer Sekunden hinter mir Hintermann beträgt Sekunden. ich habe keine Karte deswegen kann ich sie nicht sagen wir ja, scheuen die Intervalle so du meinst äh, von der Strecke? ja da ist niemand ist eine, da kommst du in eine riesen Lücke der nächste dann wäre Brandon Hartley und zwar vor mir oder was ne hinter dir wir ja. Wir Pierre Gasly und hinter dir, Brandon. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS Einsatz. Kimi Raikkonen überholt Daniel Ricciardo und damit macht Kimi Raikkonen wieder Jagd auf Esteban Ocon. Ich würde Ocon so wünschen, dass er schafft, aber er fährt gerade verdammt langsam. Er verli der gibt auf der Geraden noch nicht mehr Full Speed und auf seinem Display steht Boxenstopp das ist gar nicht gut ein Bug vermutlich nee, nicht bei jedem steht Boxenstopp Carlo versucht nur Raikön anzugreifen ja bei Raikön, irgendwas stimmt mit Ocon nicht, Raikön ist diese Runde 5 Sekunden näher gekommen auf einen Schlag ja, Okon fährt wirklich langsam auf der Geraden eine ja, Auswahl wäre natürlich nicht schlecht ja Raikön schießt an den Rand. ran Das könnte Ocon kein Gas geben, der kommt jetzt vielleicht hier sogar vorbei ne in der Kurve schafft er es noch nicht Uh, uh, doch, doch, doch, doch. Er schafft sogar noch. Ja, Okan ist hier unterwegs, als wäre irgendwas kaputt. Pali, kommt hier gerade Sebastian Vettel aus der Box. Uh, wäre das eng, er wäre es neben Okan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Und Raikön wird hier gerade von Charlie Leclerc aufgehalten, dass aus der Box kommt. Nein, warum geben die mir Mediums? Scheiße. Fertig, los jetzt. Ja, toll, das war nicht meiner Strategie. <lacht> Es waren so äh, super die geplant waren. Ja, wird doch so schwer mit dem Reifen 13 Runden zu überleben, weißt du? Aber ich komme gleich oh, gehen Lance rollen alle hinter dir gegen Zeitgleich auf Soft gerade. Nein, ich hätte. Siehst du, wie nah Gasly da ist? Vier Sekunden. Ja, auf super hätte ich den nämlich locker eingeholt. Und die Reifen werden erst gegen Ende des Stints, gegen Runde 32, 33 eingebrochen. Und Sebastian Vettel überholt Esteban Ocon. Ja, der kann Geist mehr. Jetzt kommt Ricardo vorbeigeschossen. Jetzt kommt Verstappen vorbeigeschossen. Da ist auf jeden Fall was Rechnen nicht ganz sauber bei ihm. Ungefähr 10 bis 15 Minuten. Kriege ich einen Preis? Ich habe drei verschiedene Reifenmischungen benutzt. Nö. Nee. <lacht> Extra Punkt. Nö. <Nee. lacht> Weißt du was du kriegst? Ein Punkt vielleicht. Zwei Punkte. Ach komm aber ich sollte doch mal die rankommen. Verstappen fährt mit dem Recht. Danke und dreht hier fast Ocon weg. Und jetzt kommt auch noch Bottas. Also Ocon tut mir gerade leid. Innerhalb wurde von fünf Autos überholt. Vom Sieg durchgereicht bis Platz 6. Sad life. Aber du holst gar nicht richtig auf auf Gasly. Das ist ja auch meine erste Runde gewesen. Ja, in der ersten Runde muss man ja eigentlich aufholen, da sind die am frischesten. Na, da sind sie okay, noch kalt bei mir. Ui, das hat gekracht dazwischen Bottas und Ocon. Ja, jetzt ist er endgültig durch. Ocon versucht sich zurück zu überholen. Innen probieren, nicht außen. Außen klappt es nicht. Oh, das war ein die Move von Ocon. Und Peres schlüpft mal kurz durch, der eigentlich schon überrundet ist. Der wollte mal Hallo sagen bei Bottas. Ich habe 18. Aber das war ein Style, Ich habe 18 in den ersten beiden Sektoren auf Gold auf Hartley. Gasly. Gasly, ja, obwohl ich auf Mager uh, Und da dreht sich Bottas! Hui, Lixblechle. <lacht> ich sehe ich seh Bottas auf der Karte in einem in Forst India Sandwich, wenn ich das was ich sehe. Ja. Ja, Peres ist eigentlich überrundet, bloß der mischt sich immer mal wieder ein. Ja, Peres habe ich Ocon schon mal gesehen. Hier grad, und Ocon hat hier gerade Bottas halb weggedreht. Mhm. Da stand gelbe Flagge in Sektor 2, das heißt, irgendwo anders ist noch was passiert. Aber war es interessant, dass Perez hier fast eigentlich eher Bottas überholt und Bottas an Ocon nicht vorbeikommt? Damit hilft, hilft der Voss in ja seinem Teamkollegen sogar mal. Und ah, da kracht es wieder. Immer wieder das Gleiche. Aber Ocon versucht jetzt wieder seinen stylischen Move zu machen. Bloß diesmal. Diesmal wird Bottas einfach gleich zerquetscht von Perez und Ocon, oder? Nee. Aber er macht wieder den Fehler, Ocon versucht oh, ihn halt die zu machen. Oh, wo machst du denn jetzt Platz? Okay, jetzt macht der Platz. Aber Perez versucht seinen Teamkollegen zu überholen. Und Peres schafft es, glaube ich, auch. Ja, Perez zieht hier Mitte rein. Fährt seinen Teamkollegen rein, der eigentlich eine Runde vor ihm ist. Er räumt Ocon ab. Er hat Ocon abgeräumt. <lacht> Super, Perez. Er hat seinen Teamkollegen, der ihn schon überhundert hatte, abgeräumt. Das <lacht> ist mal Teamwork. Ich hoffe, er hat ihn lange abgeräumt. Nee, leider nicht. Ja, okay. zwei Sekunden hat es gekostet sekunden Sekunden es gekostet. Sie nicht mehr durch. Ja, vielleicht kriege ich noch den vor Ist ist der vor Gasly, äh, der Renault ist der in in der richtigen Runde oder Ja, ist die richtige. Den könnte ich vielleicht noch kriegen? Alan royce ja gerade sehr stark unterwegs auf PC weil das wäre auch mal kurz wertschätzen. Weil es wäre ja, Okon ist was kaputt. Das ist ja nicht mehr normal. Peres ist ihm jetzt schon ein paar Sekunden davon gefahren. Peres macht die Jagd auf Walter Debotas. Werden Okon und Ich würde mal sagen, ich bin gleich wieder da. Und dann bin ja. ich gleich da zum Battle zwischen Haas okay, und. In dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish Scheiß reichen. Falls überhaupt die noch hinter ihm werden. So bin wieder da. Hm. Dann gucken wir mal, gibt es irgendwelche Battles auf der Strecke? Unbedingt. Oh, ich habe hier noch eine Packung Popcorn. Hast du? Ja, einfach so random gefunden. Ja. Passt <lacht> zu der Spannung des Rennens. Wenn der Haas-Pilot kommt immer näher ran an den guten Gasly meine Reifen werden bis zum Ende in Top Qualität sein mm -hmm. ich meine 13 Runden das hält das natürlich nicht aus, meint Jeff <lacht> muss man schon aufpassen auf die Reifen, dass die nicht kaputt gehen hat also sonst ist auf der ganzen Strecke kein einziger näher als zwei Sekunden an seinem Vordermann dran das ist traurig keine Spannung du fährst aber gerade etwas off the track also Aber die Linie von mir abgekupfert? Nein, ich, ich habe den Einlenkpunkt nicht ganz erwischt und musste schon ein bisschen ausholen. Also könntest du vielleicht noch Ocon kriegen. Hülkenberg holt fast eine halbe, eine halbe Sekunde bis Sekunde pro Runde. Hol auf, ich denn auf, auf, auf äh, Hülkenberg auf? Ja. Und Hülkenberg, also sagen wir so Ocon hat jetzt in zwei Runden zwölf Sekunden auf Bottas verloren. Okay. Ja, aber ich denke, Hülkenberg ist das, was ich noch holen kann in dem Rennen. Hülkenberg wird aber auch noch fast 100 hundertprozentig kriegen. Na, ich muss ja erstmal gucken, wie der Abstand zu Hülkenberg ist. 10 Sekunden, ne, warte, 5 Sekunden, 7 Sekunden so aktuell. Muss eigentlich Hamilton. Ach so, stimmt das raus. Man hat den Hamilton erwischt. Ich habe Hamilton dieses Rennen noch nicht gesehen. Ich auch nicht, wegen wundert Und ein langweiliges Überholmanöver gegen die einfach mit der ist. Außen rum. Ja. Einfach zur, einfach, einfach damit er gedemütigt, gedemütigt wird. Oh, ich ja, vor, trotzdem, ich habe gehofft, dass jetzt ein Battle kommt, da ich wieder was mh. zu sehen habe hier. Oh, wir kommt zurück. Woher kommt der? Er zieht K in rein, er zieht in rein, und, ab ah, <lacht> Und gast ist weg. Woher, lol. Woher <lacht> kommt auf einmal die Speed bei dem? Ich weiß nicht. Der ist so langsam hinterher und auf einmal ist der Lust geschossen, wie als hätte man ihn an der Motor eingesetzt. Let's roll sp P9! Ich stell dir vor, ich wäre auf, auf äh, äh, Supersoft gefahren. Die Reifen Wir glauben, dass es bald so wären. Ähm, ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Die Reifen wären nämlich erst in zwei, drei Runden langsam eingebrochen. Oder zumindest Soft wäre auch ganz okay gewesen. Pandorn fährt jetzt um Punkte mit, weil Gasti knapp vor ihm ist. Hallo oh, Boss, das attackiert was ab. Und wurde von Alonso Ja, habe ich schon gesehen. Und noch kann es noch zwei Sekunden vor hülkenberg Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,1 Sekunden. Wir holen pro Runde etwa zwei Zehntel auf. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 14 Runden alt. Das ist traurig für den Foss in der wäre so viel drin gewesen. Mhm. Jetzt Robotas ist vorne attackiert hier Verstappen. Und ist er durch? Ja, zieht hier außen rein. Nee, was macht der? Verstappen ab. Das ist eine Strategie. Gute Strategie. Und Verstappen räumt ihn ab. Unser Was kostet Zeit? Vor uns beträgt Sekunden. Kluger Move von Verstappen. Er hat Bottas genau bei der ds zone wieder überholt, damit er es DRS bekommt noch. Und Hülkenberg attackiert währenddessen Okon. Was ist spannender? Bottas gegen Verstappen oder Okon gegen Hülkenberg? Ich schalte mal zu Bottas. Dann können wir gleich weiterschauen. Gleich ja, schalten wir wieder hin zu Hülkenberg, wenn der Abstand niedriger wird. Ja, jetzt ist er bei Hülkenberg niedriger. Schauen wir drauf. Okay, der Abstand zum Vordermann was da gerade los ist. Ja, Hülkenberg <lacht> saugt sich hier ran. Ich hole eine Zehntel auf auf Hülkenberg, also. Lag bei du ich was, verlierst ja. gerade eher Zeit. Nach dem Zeitmanager. Aber du wirst gleich Zeit gewinnen, weil, Ocon, äh, weil er jetzt schon Ocon aufgehalten wird. Ja wow, ich hab da noch. ich hab viereinhalb Runden zu fahren noch, das ist oft nix. Naja, du hast gerade auf einen 14. Und boah, das ist vorbei! Anverstappen! Diesmal endgültig. Aber schalten wir wieder zurück, ich will nicht, dass du überholen von Hülkenberg verpassen. Ich habe jetzt nur noch die Hoffnung, dass Ich hab gerade einen Regentropfen gesehen. Ja, ich weiß. Ich hoffe nämlich, dass sie vielleicht nochmal reingehen. Und hier Hülkenberg! Zieht neben Okon und erste Kurve, er ist durch. Ja. Langweilig, aber durch. Hier den ein Energie. Die zum ich glaube nicht, dass sie noch reingehen, aber es wird gleich witzig, weil sie vielleicht einige Probleme bekommen. Und Ocon schießt hier auf der Geraden wieder durch. Er ist wieder vorbei an Nico hülkenberg Die betteln gerade hier wie mit Brechstangen. Und es wird immer stärker der Regen. Man sieht bei denen schon richtige Regentropfen. Also die werden gleich rumrutschen wie die Wilden. Gibt's sogar noch Unfälle. Hässt <lacht> gegen? Du hast gerade auf einen Schlag eine Sekunde aufgeholt. Du kannst sie noch kriegen. Verlieren so viel Zeit also durch das Battle und durch Okon. Verstappen versucht sich Bottas wieder zu schnappen, klappt nicht und jetzt schalten wir wieder zu. Hülkenberg. Oh man. Den hier aus einer Halo-Kamera Sicht, die katastrophal aussieht. Deswegen schalten wir jetzt wieder zu richtigen. Er kommt hier mit dem Windschatten. Saugt sich ran. DRS ist offen. Und Hülkenberg macht hier einen Move in letzter Sekunde innen rein. Fährt Ocon ins Auto. Yo. Er da kann, kann Nee, ja, jetzt, jetzt hat Hülkenberg sich einen guten Vorsprung ausgefahren. Das wird schwer für Ocon wieder zu kontern. Aber wir haben gerade gesehen, was der Windschatten und der das DRS macht und er kommt hier wieder rangeschossen. Irgendwo ja. hat es gekracht. Das ist ein Red Toro äh, Torosso. Torosso, hier steh. Hast du den abgeräumt? Nö. Nicht, oder? Haki steht auf der Strecke rum und da kommt, da kommt, da fährt jemand rein, Hülkenberg, oder nein? Oh, war das, das scharf, das waren... Brennan der hat sich einfach quer über, die, die Vorsicht, da fährt die da drauf, der hat sich ja. quer über die Strecke gestellt und die wären fast reingefahren. Mit ich glaube, da ist ein Renault, rein, äh, McLaren reingefahren, war beinahe. Aber das war haarscharf. das äh, war nur ein paar Millimeter, haben gefehlt und Hülkenberg wäre hier kaputt gegangen. Komm, Leute. Mal schauen. Und nochmal okay. hier irgendwo. Es hat einen äh, Markus Eriksson erwischt. Die sind jetzt nur noch am Dauerrutschen. Keiner kommt hier mehr klar. Markus Eriksson, wo steht er? Ich kann es nicht beurteilen. Ah doch, Anfang Sektor 2. Und es ist raus. Es, weiter, Report, das ist aus. Max Verstappen ist ausgeschieden. Massenkarambolage, Charles Leclerc ist raus. Jetzt hat es noch jemand draufgefahren. Nee, Peres kommt durch, kriegt aber einen Platten. Massenkarambolage am Anfang von Sektor 2. Was war das? Ericsson dreht sich auf die Strecke und Bottas übersieht ihn einfach und Bottas knallt rein. Und jetzt hat Ocon versucht den gleichen Move gegen Hülkenberg und drückt ihn raus. Das sind aber auch die Trümmerteile. Ui, ui. Ocon drückt sich wieder durch, drückt Hülkenberg war sehr weit raus. Das kann krachen, das kann krachen. Zwei Plätze bekommen. Hülkenberg mit ihm rein. Ah, da, Und Ocon, die battlen gerade richtig hart. Das haut ihn auch weg, wenn die so weitermachen. Aber gerade dieser Unfall von den Saubers... Und von Bottas und Verstappen. Lucky Lucky, sage ich da nur. Weißt du, was es traurig ist? Es haben sich mehr Fahrer selber eliminiert als durch meine Hilfe. Ich habe nur seins so erwischt, den Rest haben die anderen gemacht. Man weiß, was das Tolle ist? Sonst ist in der vorletzten Runde passiert der Unfall gerade. Der Abstand zum Auto von ja. dir beträgt 2,9 Sekunden. So, jetzt schauen wir mal. Okon. Aber die haben richtig viel Zeit verloren, jetzt. Du bist fast dran. <lacht> ja, drei Sekunden da in kannst einer du dir Runde. zumindest noch Ocon schnappen. 2,5 steht bei mir so, es regnet richtig das 2, stark die letzte runde des peres ist jetzt irgendwie noch in die punkte gekommen es war katastrophal für hinaus das rennen und jetzt ist er da mit einem Heiden Rückstand irgendwie noch in die punkte gekommen und hülkenberg fährt seinem nächsten p4 entgegen <lacht> wieder mal kein podium Aber es gibt sonst keine Battles mehr hier, außer Ocon und Hülkenberg. Ich hoffe einfach dass irgendwo noch einer abfliegt für die Spannung. Reikön gewinnt. Sergej Seorotkin, zwei Minuten Rückstand hat er auf seinen Vordermann. Das ist eine Meisterleistung. Raikön fährt hier übers Ziel, genauso wie Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo auch. Jetzt gibt's noch eine Spannung. Schafft Ocon einen Move gegen Hülkenberg? Nee. Schafft er es? Oder nicht? Es sieht aber nicht danach aus. Wie sieht es beim Haas Piloten aus? Er rutscht hier ganz schön. Geht. Also ich guck gerade zu dir und sehe ich Dauerrutschen. Sehr zu Paris ist über die Linie, das heißt, weiter hinten als P10 kannst du gar nicht mehr landen. Und von Ocon kommt nichts mehr, vom Haas Piloten kommt nichts mehr und damit würde ich sagen verabschieden wir uns von diesem Rennen. Lance Troy holt sich P7. Und das war's aus der Sprecherkabine von und Heiko das, Wasser und Christian Obwohl Christiane. meine Strategie total scheiße war. Ich wollte eigentlich auch nochmal auf den Super Soft gehen oder zumindest auf den Soft. Es hätte für ich glaube, dann hättest du hätte die beiden Ja, die hättest bekommen. Schön, dass ich nochmal am Ende drei oder zwei Positionen bekommen habe durch den Crash. Ah, was ist der Ericsson angestellt hat, das war so ein typischer Ericsson-Fehler. <lacht> Ericsson hit me und dann kommt Bodders. <lacht> Bam. Warte, wer ist abgeflogen? Wer ist abgeflogen? Ericsson! <lacht> wer ist reingefahren? Bottas! Und dann Leclerc <lacht> und dann Verstappen! Ericsson <lacht> hit me! Drüber. Wobei eigentlich müsste Ericsson sagen: Bottas und die anderen hit me! Ericsson was hit! <lacht> ist der neue Spur. Also, ich habe glaube ich. Ich habe zwei Positionen gewonnen. Ne, drei Positionen habe ich dadurch gewonnen, oder? Drei. Ähm, ja. Ne? Nee 2. Nein, ich war auf 9, das weiß ich. Da bin ich mir sicher. Du P8, weil hinter dir Gasly und nicht nee, Stroll und Gasly waren und Van Dorn eben um P10 gekämpft hat. Okay. Weil Ericsson und Leclerc waren weiter hinten. ich oh, hin? war, Leclerc war um Punkte gefahren und war eine Runde vor seinem Teamkollegen Ericsson und dann hat ihn Ericsson einfach ter geworden. So ein Pisser hätte er Punkte geholt, wäre ich ausgerastet. <lacht> ja, aber ich, ich war überraschend gut in dem Rennen. Halt 14 Sekunden habe ich bei dem einen Ausrutsch verloren. Äh, im, im Chemiestyle. style Da das sieht man es. ein Botan. Und dann halt auch noch den Flügel wechseln. Also, ich war ganz gut unterwegs. Klar, also für Platz 4 gereicht hätte ich den Soft oder Super Soft bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Weil ich weiß nicht, wie viel der Medium hatte, aber ich denke mal, der hatte 20, 30 Prozent, wenn überhaupt. Hm. Ja, Leute. Ich dachte eigentlich jetzt so nach den ersten zehn Runden oder so, Rennen ist gelaufen. Aber es lief überraschend gut, muss man sagen. Und Sebastian Vettel übernimmt die Weltmeisterschaftsführung. Vor Valtteri Bottas. Weißt du, was das Traurige ist? was denn? Achso, nee, warte, ich hab mit Alonso. Ich dachte kurzzeitig, ich hätte mhm. ähm, äh, mit Van Dorn gebettelt. Ich habe mit Alonso gebettelt. Mhm. Die, okay. eh die einzigen Positionsänderungen in der Rangliste sind bei Platz 1 und 2 und bei Platz 17 und 18. Stroller Punkte geholt und ist an Ericsson vorbei. Bernhard und Konstrukteurs. Williams hat sich Red Bull geholt. Torosso, meine ich natürlich. Oh Mann, aber die haben auch Hartley. Hm. Aber schau mal, wie eng es davon ist da vorne zwischen Ferrari und äh, Mercedes. Ja. Und was India können wir kriegen, wenn mein Teamkollege Punkte holt? Und auch und auch. Wenn mein Teamkollege mir nicht Alonso als Schleuderfalle platziert? Also es war wirklich, ich habe Alonso nicht gesehen. Ich habe, ich weiß nur, dass Alonso wahrscheinlich versucht hat, innen reinzustechen. Und dann habe ich Platz gelassen für ihn. Aber da ist er nie reingegangen. Mhm. Da hat er wahrscheinlich die Linie gewechselt. Aber ich glaube, wir können sogar noch Red Bull kriegen, wenn wir uns richtig anstrengen. Das sind 30 mhm, Punkte. Tschüss. Nee, nein. Mhm. Ah, doch, doch. Ich, mal schauen, mal schauen. Ich glaube schon. Wir haben noch fünf Rennen, ähm, fünf Rennen, glaube ich ja. Doch fünf Rennen. Das sollte hoffentlich reichen. Und ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Wochenende. Bis dann, ciao. Tschüss.